Kreativfunk Kreativ Kreativfunk Kreativ Die Kreativhelden on Air. on Air Hallo zusammen Ihr hört mal wieder Kreativfunk Das junge Radio aus dem JFC Medienzentrum Für euch am Mikro ist heute die Partys Aus unserem Studio am Hansaring Ja, das Jahr neigt sich dem Ende zu Und in knapp vier Tagen steht schon Weihnachten vor der Tür Dass das ein ungewöhnliches Jahr war Und nach wie vor ist Brauche ich euch lieben HörerInnen wohl nicht erzählen und auch das Weihnachtsfest wird in diesem Corona-Jahr wohl bei vielen anders aussehen. Aber was gleich bleibt, ist das Lieblingsessen von jeder und jedem Einzelnen von euch. Meine KollegInnen Stella und Joshua haben sich dazu mal auf der Straße umgehört. Geflügel, ohne Geflügel finde ich schon doof. Also wenn, dann ganz essen. Mit Gänsebraten oder Kaninchen. Ich würde sagen, auf jeden Fall Marzipankartoffeln. Am ehesten Spekulatio. Spekulatius, also ich liebe Spekulatius. Sauerkraut. Fischstäbchen. Bei uns äh, Rindfleischsuppe mit Remouladensauce tatsächlich. Bei uns ist das Fondue. Es ist auch einfach Tradition, dass wir Heiligabend Fondue zusammen essen in der Familie. Fondue. Da gibt es ein schwedisches Kartoffelgericht, das nennt sich Jonsons Frestelse. Das ist mit Anchovis, Kartoffeln, Sahne, Zwiebeln und das ist für mich Weihnachten. Der ganz klassische Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. Ja, Bockwurst mit Ja, Das essen viele. Äh, Bockwurst mit Kartoffelsalat. Der gute alte Kartoffelsalat bleibt wohl traditionell das Lieblingsgericht von vielen. Doch sicherlich gibt es auch die ein oder andere Speise, wo sich einem die Nackenhaare aufstellen. Viele essen ja an Weihnachten Kartoffelsalat, worauf ich ja so gar nicht stehe. Gewisse Abneigungen beim Essen hat, glaube ich, jede und jeder von uns. Und einen persönlichen Erfahrungsbericht dazu hat jetzt Luna für euch. Dass es Vorlieben beim Essen gibt, war mir schon ganz früh in meinem Leben bewusst. Beziehungsweise war mir klar, was ich nicht mochte. Und zwar alles, was mir gesund schien. Woher ich wusste, was gesund und was ungesund war, kann ich allerdings nicht sagen. Jedoch hat es mir die Reaktion meiner Mutter verdeutlicht. Als Kind war ich der Inbegriff einer schlechten Esserin. Balaballas, Smarties, Kinderpingui etc. gehörten zu meinen Leibspeisen. Bei allem anderen stellte ich mich quer. Eigentlich masochistisch, wenn man bedenkt, dass ich meinem Körper dadurch nichts Gutes getan habe. Das temporäre Hyperglücksgefühl, das der Zucker an mir hervorbrachte, konnte ich aber partout nicht missen. Irgendwann gewann mich meine Mutter glücklicherweise auch für eine herzhafte Speise. Soße mit Knödeln und Fühnchen. Ja, ich habe bewusst die Soße an den Anfang gesetzt, um ihr mehr Bedeutung zu geben, denn das hat die Soße für mich. Durch die Methodik, alles an Essen in einem tiefen Teller in Soße zu trinken, wurde ich Teil der herzhaften Gesellschaft und bin es bis heute. Allerdings bin ich mir auch treu geblieben, denn die Soße nimmt nach wie vor eine große Rolle in meinen Gerichten ein, wie bei Carbonara. Generell bin ich beim Essen sehr diplomatisch und stehe für Gleichberechtigung, sodass alle Einzelteile von der Menge gleich viel vertreten sein sollten. Ein weiterer meiner Fables ist die Butter. Alleine das Wort geht schon runter wie Butter. Da ist es wieder. Das Wort. Butter. Ich werde gar nicht erst auf die Nutella-Butter-Debatte eingehen, da ich mir da meiner selbst zu sicher bin. Beziehungsweise meiner Butter. Das Verhältnis muss mindestens 50-50 sein. Nur so kommst du durch den Winter. Ah. Und natürlich Käse. Drei Käseburger, Quattro Formaggi, Pasta, Gorgonzola, Pecorino, Ziegenfrischkäse. Immer her damit. Am besten noch geschmolzen auf irgendwas knusprig-würzigem. Übrigens, Kinder empfinden ab dem ersten Tag die Geschmacksrichtung süß als positiv. Salzig und Umami, also fleischig, kommen in den nächsten Monaten hinzu. Fettige Nahrung wird ebenfalls als etwas Gutes gedeutet. Der Mensch versteht intuitiv, dass Fett für Kalorienzufuhr steht und diese ist ja lebensnotwendig. Der sogenannte Garcia-Effekt beschreibt die langfristige Ablehnung eines Nahrungsmittels, nachdem es einmalig Übelkeit oder Erbrechen ausgelöst hat. Bei mir sind es auf jeden Fall die Radieschen. Weil meine Mutter morgens immer mindestens eine Charlotte aß, war ich sowieso schon Zwiebel-avers. Da kam mir Radiesien nicht gerade gelegen. Sie fanden auf alle Fälle einen schnellen Weg hinaus, also vorne rum. Ein anderes Trauma konnte ich glücklicherweise überwinden. Dieses Mal waren es Brotcroutons, die ich sozusagen als Streusel auf eine Suppe bekam. Da diese rationiert worden waren, wollte ich direkt mehr haben. Einfach schon aus Prinzip. Schließlich will man doch sonst immer, dass die Kinder groß und stark werden. Wie befürchtet bekam ich keine weiteren. So musste ich mich natürlich verselbstständigen, als meine Mutter aus dem Zimmer ging. Vor lauter Gier und bestimmt auch aus Trotz landeten alle restlichen Croutons der Packung in meiner Suppe. So hatte ich am Ende einen riesigen aufgeweichten brotschwamm pappmaché Zur Strafe musste ich diesen dann aufessen. Nach der Reinkarnation des Croutongewebes konnte man nicht zu 100% definieren, ob es ein Vorher- oder Nachherbild war. Weg vom Thema Speisen hin zu einem Thema, was uns tagtäglich begleitet. In unserem Sprachgebrauch zeigen sich oft auch unsere Vorlieben für bestimmte Wörter. Mein Kollege Cedric hat sich darüber mit einem Linguisten unterhalten. Ich spreche hier mit Dr. Daniel Gutzmann. Er ist Sprachwissenschaftler an der Universität Köln. Was machen Sie denn genau als Sprachwissenschaftler? Also als Sprachwissenschaftler interessiere ich mich für die Struktur und die bedeutenden Elemente in der Sprache. interessiere mich aber auch sehr für unterschiedliche Facetten des Sprachgebrauchs. Vor allem auch expressive Sprache, Sprache, die, sich, die sehr ausdrucksstark ist und ähm, solche Sachen. Beim Thema Sprachgebrauch, da wollen wir heute so ein bisschen drüber reden und es geht in unserer Sendung ja heute um Vorlieben. Wir Deutsche als Sprachgemeinschaft scheinen ja Vorlieben zu haben, das zeigt sich jetzt nicht zuletzt in der aktuellen Wahl des Wortes Jahres, dass tatsächlich Corona-Pandemie geworden ist. Gibt es denn auch ganz individuelle Vorlieben, die SprecherInnen haben können? Ja, natürlich. Also Sprache ist ja etwas, was uns auch als Person auszeichnet und charakterisiert. Wir reden alle ein bisschen unterschiedlich. Jede Person hat ihre eigene Art und Weise, sich auszudrücken. Das fängt mit der Intonation an und der Stimmlage, aber auch, welche Wörter wir benutzen. Ja, das reflektiert dann oft, woher wir herkommen, welchen Bildungshintergrund wir haben, wie wir sozialisiert wurden, welche Vorlieben wir haben. Und da kann man aber auch beobachten, dass abseits von diesen eher so... Big-Picture-Sachen, die uns persönlich ausmachen, man auch äh, durchaus Vorlieben entwickeln kann, die uns nicht immer bewusst sind, für einzelne bestimmte Wörter. Ja, das heißt, manche Personen be benutzen manche Ausdrücke besonders gerne, besonders häufig. Ja? Und das fällt uns dann als Zuhörerinnen äh, immer dann auf, wenn ein Ausdruck häufiger vorkommt, von einer Person häufiger verwendet wird, als man das so gemeinhin, äh, gemeinhin erwarten würde. Also mir persönlich fällt auf, dass ich, oder mir wird das auch gesagt, dass ich sehr oft Halt sage. Was sind denn weitere Beispiele für solche gehäuften Ausdrücke oder Wörter, von denen Sie gerade geredet haben? Genau, so Halt ist ein schönes Beispiel, das ist eine sogenannte Modalpartikel. Modalpartikeln sind etwas sehr typisches für die deutsche Sprache. Das sind diese kleinen, etwas unscheinbaren Wörter, ja, halt, doch, eben und so weiter, die in sehr vielen Sätzen vorkommen die immer eine bestimmte Sprechereinstellung zum Ausdruck bringen. Ich erinnere mich, als ich noch studiert habe, eine Philosophieprofessorin von mir hat immer das Wort gleichsam verwendet. Und das ist natürlich ein besonderer Ausdruck, der ein bisschen antiquiert ist. Und wenn der dann in einer Vorlesung, sagen wir mal, fünfmal vorkommt, dann ist das natürlich schon wesentlich häufiger, als man diesen Ausdruck normalerweise äh, begegnet. Und das fällt einem dann auf. Ja, das war dann sofort als Vorliebe dieser Sprecherin für alle Zuhörerinnen irgendwie erkennbar, dass das so ein Wort ist, was diese Professorin besonders gerne verwendet hat. Ja, aber Modalpartikel wie halt, ja, eben, äh, findet man bei Sprechern besonders äh, gerne verwendet. Und da unterscheiden sich die Sprecherinnen dann auch. Jetzt hatten Sie dieses schöne Beispiel mit der etwas altertümlichen Professorin, die Sie hatten. Ähm, gibt es denn bestimmte Modalpartikeln oder Wörter, die jetzt auch gerade beliebt sind unter Jugendlichen, also so gruppenspezifisch, und die da vielleicht noch mal eine bestimmte Bedeutung erfüllen? Äh, ja, natürlich, das ist also ganz wichtig, ja, also gerade auch zum Thema Vorlieben. Ähm, wir haben jetzt so geredet, so individuelle Vorlieben für einzelne Personen. Aber natürlich gibt es auch gruppenspezifische Vorlieben. Und das ist gerade in der Jugendsprache irgendwie sehr wichtig, ja, dass die Jugend an sich, die Jugendsprache, durch Ausdrücke gekennzeichnet ist, die sich abgrenzen von der umgebenden Sprache der Erwachsenen. Aber auch hier ganz wichtig Innerhalb von bestimmten Gruppen von Jugendlichen gibt es dann immer Wörter, die äh, entstehen und in dieser einen Gruppe zu seinem so Innenwort werden, äh, das in dieser Gruppe besonders häufig verwendet wird, sozusagen und dann so ein Markenzeichen dieser Gruppe wird. Äh, und Jugendliche, die neu in diese Gruppe hinzukommen, ne übernehmen diese Wörter dann auch schnell, um sich anzupassen und so Gruppengehörigkeit zu symbolisieren. Das heißt, diese Vorlieben einzelner Gruppen für bestimmte Wörter sind also auch identitätsstiftend und gruppenfördernd. Und in der Hinsicht fördern diese. Mikrovariation zwischen unterschiedlichen, kleineren Gruppierungen auch äh, eine äh, wichtige Funktion für die Sozialisation dieser einzelnen Gruppen. Ich kenne das auch aus dem eigenen Freundeskreis, dass man da bestimmte Wörter hat, die einer außenstehenden Person gar nichts sagen. Ja, was sind eure Vorlieben im Sprachgebrauch? Gibt es bestimmte Wörter, die ihr bei euren FreundInnen häufig verwendet? Denkt doch mal darüber nach. Ja. Ja, wir machen hier eine kurze Pause und hören uns um halb neun wieder. Da hören wir uns dann nochmal genauer an, wie sich Vorlieben in der Musik und in der Sexualität äußern können. Bis gleich. Kreativfunk. Kreativ Kreativfunk. Kreativ die Kreativhelden on Air. on Air. Hallo zusammen und willkommen zurück zu Kreativfunk. Für euch am Mikro bin heute ich, die Partys. Und ja, wie ihr alle wisst, befinden wir uns ja gerade in einem neuen, harten Lockdown, und gerade in solchen Zeiten ist für mich die Musik ein ständiger Begleiter. Und ich glaube, da geht es euch, lieben HörerInnen, ähnlich. Meine Kollegin Caro hat sich mit dem Kölner Musiker Paul Weber über seine Musik unterhalten. Wir haben ja diesen Monat das Thema Vorlieben. Und da direkt erstmal die Frage: Was sind denn deine, deine Vorlieben? Es klingt ein bisschen pathetisch, aber ich habe halt mein Hobby so zum Beruf gemacht. Deswegen, ähm, ja, ist quasi Musik meine größte Vorliebe. Neben Musik würde ich sagen, interessiert mich Sport. Selber machen, gucken, Fußball, solche Geschichten, generell Ballsport. Und ähm, ja, Architektur, würde ich sagen, ist auch äh, ein Thema, was mich äh, noch nebenbei beschäftigt. Also Musik, was, was bedeutet denn Musik für dich? Naja, Musik ist auf jeden Fall zentraler Mittelpunkt ähm, meines Lebens, schon Immer irgendwie und ich finde gerade in solchen Zeiten wie jetzt, wo irgendwie ein Großteil des Jobs weggefallen ist, dadurch, dass wir keine Live-Konzerte mehr spielen können, merkt man nochmal, wie, ähm, ja, wie die letzten Jahre das eigentlich sehr essentiell war und ähm, quasi jeden Tag gefüllt hat. Wann hast du denn für dich gemerkt, dass es, ähm, dass die Musik dein Hobby ist, aber es nicht nur Hobby bleiben soll? Ähm, ich war nach der Schule so richtig klassisch äh, mal im Ausland und äh, dachte eigentlich, dass ich danach auf jeden Fall Architektur studieren möchte und bin mit so ein paar Amerikanern ein paar Tage auf dem Motorrad hinten mit, mitgefahren und äh, da hat mich dann irgendwann an einem Abend mal äh, jemand zur Seite genommen und meinte, so, ob, ich hatte auch meine Gitarre dabei, habe ein paar Songs gespielt und... Ja, meinte, ob das dann wirklich eine gute Idee ist mit der Architektur und ob ich da nicht irgendwie Musik machen will. Und äh, das hat mich dann so ein bisschen beschäftigt. Die Zeit danach dann bin ich nach Hause gekommen und ähm, ja, wollte eigentlich studieren. habe dann entschieden, erstmal eine Ausbildung zu machen, um irgendwie in der Stadt zu bleiben und ein bisschen mit meinen Leuten, mit denen ich da schon Musik gemacht habe, das weiterzuführen. Und während meiner Ausbildung hatte ich viele Tage, wo ich so aus dem Fenster geguckt habe und mich gefragt habe, was ich hier eigentlich gerade mache und ob ich nicht eigentlich viel lieber gerade Musik machen würde. Und das war dann so nach dieser Ausbildungszeit dann klar, dass ich das erstmal weiter verfolgen möchte. Okay, also du hast auf jeden Fall dann vorher noch eine, eine Ausbildung gemacht. Gab es da einen besonderen Grund für oder nur, weil die Architektur dich generell interessiert hat? Also ich war mir an dem Punkt nicht so sicher, dass ich sagen will, ich will nur Musik machen. So, Ich habe eigentlich schon gedacht, dass das immer so mehr so ein Hobby bleibt. Und Architektur hat mich einfach schon immer interessiert. Dann so während der Ausbildung habe ich einfach dann gemerkt, dass es das schon ein toller Beruf ist. Auch irgendwie äh, Bauzeichen habe ich gelernt, ähm, das zu machen. Aber wie Musik schon viel mehr eine Herzensangelegenheit ist. Du hast ja deine erste EP nur mit Crowdfunding finanziert. Wie hat das für dich funktioniert? Wen hast du da angesprochen? Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es dazu kam. Also, ich, also wir wollten ein Studio gerne, es gab kein Geld und es war auch irgendwie klar, dass man jetzt auch nicht irgendwelche großartigen Förderungen da irgendwie zu so schnell kriegt und dann. Klar, Crowd von den kannte ich zu dem Zeitpunkt und ich habe das mehr oder weniger aus so eine Hauruck-Aktion gedacht, okay, ich starte das jetzt einfach mal und hatte gar nicht so wirklich einen Plan, habe mir ein paar Videos von anderen Leuten angeguckt und ein paar andere Kampagnen angeguckt und habe dann einfach irgendwie überlegt, was, was könnten wir machen, was wäre vielleicht cool und ähm, ja, habe das dann einfach so in der Community, wie man ja so schön sagt oder ja, im, im Bekanntenkreis, Leute, die die Musik irgendwie feiern, ähm, das halt irgendwie versucht zu, zu verbreiten und das waren auf jeden Fall sechs Wochen, in denen ich häufig sehr schlecht geschlafen habe, weil das so oft vor den letzten zwei Wochen echt ganz düster aussah und ich schon dachte, wie kann ich diese Kampagne irgendwie retten. Aber ähm, es hat dann zum Glück alles aus eigener Kraft gereicht und es war irgendwie das war irgendwie ein sehr schönes Gefühl, das mit den Leuten zu finanzieren, mit, die auch darauf Bock haben. Wer dich ein bisschen ähm, verfolgt, der sieht ja auch, dass du dich 2020 mit Musik sehr viel beschäftigst, auch neue Projekte irgendwie startest. Ähm, wie schwer hat dich Corona denn generell getroffen und wo hast du vielleicht auch, weiß ich nicht, neue Möglichkeiten entdeckt? Also es war ja ein bisschen bitter, weil wir, wir, wir hatten eigentlich eine Doppeltour geplant mit, äh, mit Mele, der Künstlerin aus Osnabrück. Und äh, wir mussten wirklich äh, Original am Abend vorher absagen, bevor wir starten wollten und... Ähm haben dann im Proberaum mit unserem Soundmann noch ein finales Konzert für uns selber gegeben und sind dann alle traurig nach Hause gelaufen. Ähm, ja, war natürlich am Anfang irgendwie schwierig, beziehungsweise eigentlich muss man sagen, am Anfang hatten alle die Hoffnung, dass es halt im Herbst irgendwie weitergeht. Und äh, so haben auch alle gesprochen und es ging am Anfang auch darum, ja, vielleicht kann man auch im Sommer schon wieder spielen und so. Und deswegen haben wir auch die Tour in Dezember verlegt und das jetzt natürlich so komplett gar nichts läuft und wahrscheinlich dann final mindestens über anderthalb Jahre nichts läuft. Ähm, ist super schwierig. Ich ja habe irgendwie noch ein bisschen Kohle an, der Seite, an die Seite gelegt bekommen und ähm, es gibt ja auch ein bisschen Corona-Hilfen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt auch kein Apparat um mich rum, der irgendwie wahnsinnig viel Geld frisst, sondern ich muss irgendwie gucken, dass ich meine Miete bezahle ähm, und was zu essen bekomme. und das funktioniert irgendwie so gerade und man ja, man versucht irgendwie noch so ein paar Hilfen zu bekommen, aber generell ist es natürlich sehr einschneidend und ähm, ja, den Job, den man mal hatte, der existiert einfach nicht mehr so und das, das realisiert man in so Momenten, wie das jetzt wieder ein Lockdown kommt und ähm, wir Anfang des Jahres ins Studio wollen und dann erstmal alle Alarmglocken gehen und sich alle fragen, können wir das überhaupt machen ähm, und was müssen wir dafür irgendwie einhalten und ähm, ja, ist dann auch irgendwie Studiozeit, die ja irgendwie so außergewöhnlich ist, weil man geht halt irgendwie, wir zumindest, vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ein paar Tage ins Studio und wenn die dann irgendwie so, ja, nicht die Freiheit haben, die man eigentlich bräuchte, ist es halt irgendwie so ein bisschen ein paar Fragezeichen. Von daher ist die Zeit irgendwie beschissen, aber... Ja, Positives ist schwierig, das rausfinden Eher, dass man vielleicht schon merkt, dass, man, dass Leute einen supporten und dass man sich gegenseitig äh, supportet. Ich habe gestern so ein kleines Livestream-Konzert gespielt und die Leute waren irgendwie sehr süß, wie die sich irgendwie so bedankt haben, dass ich da gespielt habe und heute schritt mir jemand, ob man mir irgendwie Trinkgeld äh, schicken könnte. So, und das sind dann so Momente, wo man dann irgendwie merkt, so, ah ja, die Leute finden es irgendwie cool und wollen es unterstützen und, und, und merken auch, dass es für uns nicht so einfach ist. Ähm, deswegen, ja, es gibt so ein paar Lichtblicke auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt ganz viel, ganz viel darüber gesprochen sozusagen, dass du ja deinen Traum ja wirklich zum, zum Beruf gemacht hast. Auch so, dass du, sage ich mal, jetzt ohne Corona davon leben kannst. Ähm, hättest du Tipps für unsere Zuhörer zum Beispiel, die sagen, okay, ich möchte meine Leidenschaft jetzt auch zum Beruf machen, aber ich habe gar keine Ahnung, wie ich das tun soll oder meine Eltern sind irgendwie dagegen oder was auch immer. Ja, also erstmal muss man wahrscheinlich sagen, dass... Man, man braucht eine Leidenschaft für was und man muss für was brennen. Und ich glaube, wenn ich das, ich kann das nur so auf meine Situation beziehen, dass, glaube meine Eltern äh, da sehr relativ entspannt sind grundsätzlich, aber die auch, glaube ich, immer gesehen haben, dass ich so ein Feuer für das Thema Musik habe, dass es auch gar nichts bringt, äh, das quasi zu unterbinden, weil egal was man macht, das wird halt immer da sein. Ob man am Ende. Dann daraus seinen Beruf langfristig macht. Das weiß sowieso niemand. Also es kann halt sein, dass in fünf Jahren sonst was ist und dann merke ich, okay, die Musik ist immer Teil meines Lebens und ich werde, werde irgendwie das aber vielleicht irgendwie anders Geld verdienen, weil es nicht reicht. Der, der Moment kann, der kann, der kann immer eintreffen, aber ich glaube, wenn man das selber für sich verfolgen will, dann einfach machen. Machen ist, glaube ich, das Entscheidende und nicht darüber nachdenken, ist das jetzt richtig, ist das jetzt falsch. Natürlich muss man so ein paar Parameter abchecken. Aber klar, es ist, ist nicht leicht. Ich habe auch viele Karnevalssessionen, habe ich äh, Fässer durch die Gegend geschlürt, damit ich irgendwie meine Miete bezahlen kann. Und ähm, ja, es gibt auch Jahre, wo, wo, wo man das wieder machen muss oder immer noch machen muss. Wichtig ist, glaube ich, dass man darauf Lust hat, das zu machen und dass man das den Leuten vermittelt ähm, und dann da dran bleibt. Und dann werden, glaube ich, diese Zweifel bei allen anderen dann noch irgendwann gehen. Ja, den Song kanntet ihr vielleicht noch gar nicht. Das war Paul Weber mit seinem Song Ein neuer Tag. Aber kommen wir zurück zu unserem Sendungsthema Vorlieben. Ja, vom Essen bis hin zur Musik, Vorlieben prägen viele Bereiche unseres alltäglichen Lebens. Und manche Vorlieben behandeln wir diskreter als andere und trauen uns vielleicht auch nicht, immer so offen darüber zu sprechen. So wie zum Beispiel über unsere sexuellen Vorlieben. Wieso es da absolut nichts gibt, wofür man sich schämen sollte, das erklärt euch jetzt Alisa, die sich mit meiner Kollegin Alina über ihren Job in einem Sexshop unterhalten hat. Hi Alisa, cool, dass du da bist. Du möchtest heute für uns ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar hast du einen ganz besonderen Nebenjob. Magst du mal dich vorstellen und erzählen, was du machst? Hi, ja, sehr gerne. Ich bin Alisa, bin 21 Jahre alt und komme aus Aachen. Und neben meiner Ausbildung arbeite ich in einem Erotikfachgeschäft oder auch einfach Sexshop. <lacht> Ja, dann kommen wir mal direkt zu unserem Sendungsthema zurück. Und zwar, woran denkst du bei dem Wort Vorliebe als erstes? Kein Fetisch direkt oder so, sondern einfach, was man so gerne macht, wenn man beschäftigt ist zurzeit. Wie sieht es bei euch im Laden denn aus? Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen unspektakulärer, wie sich das alle vorstellen. Man kommt rein, das Erste, was man sieht, ist so eine ganz lange Wand mit DVDs, Büchern und Zeitschriften. Einfach Krimskrams, was man so zum Spaß auch versteckt. Und wenn man dann weitergeht, dann kommt man so in Frauenprodukten, so Vibratoren, Dildos kommen dann irgendwann auch, ähm, so in der hinteren Ecke sind dann so die Analsachen, Fetischspielzeuge. Wir haben natürlich auch ganz viele Klamotten. Und nicht nur sehr äh, spezifische und sehr außergewöhnliche Sachen, wie sich das die meisten wahrscheinlich vorstellen, sondern auch ganz schöne Dessous, sehr süße Sachen auch dabei. Einfach Kimonos zum Beispiel. Gibt es die eine Vorliebe oder den einen Fetisch? Nein, das würde ich nicht sagen. Also Weil jeder steht auf unterschiedliche Dinge und hat auch ein anderes Vorstellungsvermögen davon, was Fetisch für jemanden heißt. Man kann das nicht sagen. Es gibt nicht einen Fetisch. Wenn du sagen würdest, es gibt nicht den einen Fetisch. Habt ihr trotzdem Verkaufsschlager? Die Männer kaufen tatsächlich öfter Plugs, also Bad Plugs, als Frauen und auch Dilatoren. Also das sind so Stäbe, die man sich in die Harnröhre schieben kann. Das würde ich schon sagen, das ist somit einer der beiden Sachen, die so am meisten gekauft werden. Natürlich ganz normale Vibratoren. Wer kommt denn zu euch in den Sexshop? Das ist auf jeden Fall komplett durchgemischt. Natürlich kommen auch junge Paare zu uns, vielleicht auch das erstmal was ausprobieren wollen, wollen sich beraten lassen, aber ähm, kann auch nicht mal sagen, dass mehr Frauen oder mehr Männer kommen. Jede Altersgruppe, jedes Geschlecht, das ist so wild gemischt, ähm, wo man auch sich manchmal denkt, so, okay, wenn die Pärchen, sage ich jetzt mal schon etwas älter sind äh, und ich rede jetzt nicht von 50 oder so, sondern so von 70 oder 75 auch, man denkt sich so, okay, ihr habt ja auch noch Spaß. Äh, da freut man sich natürlich auf der einen Seite für die und sagt so, ja. Ist ganz schön, aber das ist auch so eine Sache, die jetzt man nicht so wirklich erwarten würde direkt. Nun, ist es nun mal doch so, dass Sex immer noch ein gutbütetes Geheimnis vieler Deutscher ist? Ähm, haben die Leute Hemmungen, dich anzusprechen und dir einen Teil ihrer Vorlieben zu offenbaren? Der erste Punkt ist, den man wirklich wissen muss, man sollte keine Angst haben, irgendwie über seine Vorlieben oder einen möglichen Fetisch zu sprechen. Wenn ich nicht weiß, was du magst, kann ich dir nicht helfen. Dann kann ich dir gewisse Dinge nicht empfehlen oder dich in gewissen Hinsichten beraten. Es ist gar nicht schlimm, man braucht sich dafür nicht zu schämen, weil es wirklich was Normales ist und das habe auch ich gelernt, dass man sich da einfach frei fühlen sollte, man sollte da einfach drüber sprechen, so wie man Lust hat. Die ein oder andere, die zum Beispiel das erste Mal in einem Sexshop war, ist dann so ein bisschen zurückhaltender, aber nach so ein paar Minuten Gespräch lockert sich die ganze Situation und dann fangen die auch an, aus dem Nähkästchen zu plaudern und ansonsten kannst du auch genauso gut auf eine online seite irgendwas kaufen da brauchst du keine beratung also würdest du einen sex shop schon als eine art safe space bezeichnen in dem jeder unabhängig von dem was oder wer er ist sich frei ausleben kann? Das auf jeden Fall, weil ich habe noch nie über jemanden geurteilt, egal was er gekauft hat oder was er sich angeguckt hat. Wenn man Vorurteile hat, jetzt so als ich als Verkaufsperson, finde ich, ist das nicht der richtige Beruf. Jeder sollte sich frei fühlen können und frei seine Vorlieben frei ausleben können, ohne dass, wenn er in ein Geschäft geht, das Gefühl hat, dass er sich unwohl fühlen muss. Sagen die Leute trotzdem ab und zu, das ist ein Geschenk, das ist nicht Das kommt tatsächlich nicht so oft vor, wie vielleicht erwartet. Die Leute sind einfach voll offen und kommen rein und sagen so, ja, ich brauche das und ich brauche hier das. Wollte mal wissen äh, oder mich einfach mal informieren und können sie mir das auch verpacken. Und da denke ich mir so, ja, ich glaube schon, dass es wirklich ein Geschenk ist. Ähm, was ganz lustig ist: Junge Männer <lacht> kommen tatsächlich ab und zu rein und sind so: Ja, ich brauche ein Geschenk für einen Freund. Und wo man sich aber eigentlich dann manchmal schon denkt so: Hey, das ist voll normal, wenn du die irgendwie ich weiß nicht, du Masturbator holst, einen Plagg oder hast du nicht gesehen. So, kauf dir es und geh glücklich nach Hause. So Du brauchst dich dafür nicht zu schämen. Was ist denn das Skurrilste, nachdem du je gefragt wurdest? Oh, das Skurrilste, wonach ich je gefragt wurde, ob ich selber einen Fußfetisch hätte. Das äh, war mein junger Mann. Er hatte meine Füße angeguckt. Ich, ich habe das aber gar nicht wahrgenommen. Dann fing er an und fing so, ja, was ich dann für eine Schuhgröße hätte und äh, <lacht> ob ich denn viele Schuhe hätte. Und ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ich so, ja, nee, also ich habe schon viele Schuhe und hier und hab ne? Nicht total normal mit ihm unterhalten. Und dann hat er mich aber auf einmal gefragt, ob ich meinen Schuh ausziehen könnte um ihm dann mal meinen Fuß zeigen könnte. Und das war so äh, eine Sache, wo ich schon gedacht okay, das passiert jetzt auch nicht alle Tage. <lacht> und wie gehst du damit um, wenn Kunden anzügliche Kommentare machen? Ähm, es kommt immer darauf an, wie die Kunden das sagen. Also in den meisten Fällen lache ich drüber und mache dann auch noch ein Späßchen draus, weil wenn man alles so ernst nimmt, dann ärgert man sich wirklich nur dumm und dämlich. Aber so belästigt wirklich, habe ich mich noch nie gefühlt. Und wie gehen deine Freunde und deine Familie damit um, dass du in einem Sexshop arbeitest? Beziehungsweise wissen die das überhaupt? <lacht> mein Vater weiß es nicht, <lacht> sonst der rest der familie die wissen das die freunde sind doch immer so nein echt wie nein wirklich und ich bin so hey ja ich so brauchst du was Komm vorbei so ne? aber ich bin jetzt noch nie so auf negatives feedback gestoßen ja cool fassen wir zusammen also sex shops sind keine komischen zwielichtigen orte die man nicht betreten darf sondern sie sind für jedermann da Kreativfunk. Kreativ Kreativ Kreativ Kreativ jeder Mann und jede Frau natürlich auch. Wie schnell die Zeit doch immer vergeht, das war's schon wieder mit unserer Sendung zum Thema Vorliebe. Vergesst nicht, auch beim nächsten Mal wieder einzuschalten am 17.01.2021, wie gewohnt um 20.04 Uhr hier auf Radio Köln. Und wenn ihr in der Zwischenzeit nicht auf uns verzichten könnt, dann folgt uns auf Instagram unter dem Username Die Kreativhelden. Übrigens heißen wir genauso auch auf YouTube. Falls ihr eine gewisse Vorliebe für eine Sendung entwickelt habt, könnt ihr sie auf unserem Kanal nachhören. Der Kreativfunk ist die Radioredaktion des Projekts Kreativhelden und wird gefördert von der Aktion Mensch. Mein Name ist Padis, ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Kreativfunk. Kreativ Kreativ Kreativfunk, Kreativ die Kreativhelden on Air. On Air.